Ich bin der Christopher aus der Berlin-Brandenburger OpenStreetMap-Community und ich erzähle euch mal, wie Behörden und OpenStreetMap zusammenarbeiten können anhand des, der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, dem Landesbetrieb, der die äh, Geodaten in, für das Land Brandenburg verarbeitet. Da gehe ich so ein wenig geschichtlich durch, wie das Ganze entstanden ist bzw. wie wir jetzt äh, zusammengearbeitet haben. Und zwar, früher war das so gewesen, die Daten wurden äh, verkauft unter einer proprietären Lizenz. Ein gewisser Teil der Daten konnte frei abgerufen werden äh, für private Nutzung über den Brandenburg Viewer. Also so Autofotos und Grundstückspreise bzw. Äh, die Bodenrichtwerte konnten dann abgerufen werden für die private Nutzung, konnten aber kommerziell oder für OpenStreetMap nicht verwendet werden. Im Jahr 2019 wurde dann das brandenburgische Vermessungsgesetz entsprechend angepasst, dass da wurde dann definiert, dass digitale Informationen kommerziell und nicht kommerziell endgeldfrei zur Verfügung gestellt wurden, werden sollen. Ähm, als Lizenz wurde dann diese Datenlizenz Deutschland mit Namensnennung ähm, gewählt. Wir wissen in der OpenStreetMap-Community, dass das nicht kompatibel ist mit der ODBL, also der Open, Open Database License, ähm, unter der wir unsere Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können die Daten, die von der LGB zu, äh, zur Verfügung gestellt werden, unter der Lizenz nicht eingebunden werden. Äh, daraufhin hatten wir uns äh, mit der LGB in Potsdam getroffen. Das heißt, wir waren äh, vier OpenStreetMap-Community-Mitglieder Com bzw. Aktive, die unter anderem waren dann Mapper dabei. Da waren auch äh, zwei dabei, die die Daten entsprechend nutzen und äh, hatten uns dann zusammen mit der LGB ausgetauscht unser Anliegen erläutert, dass wir da... Äh, die Lizenzprobleme sehen und äh, beziehungsweise haben und die Daten nicht nutzen können, was äh, natürlich erstmal so auch für die LGB recht schade war, weil sie hätten gerne gesehen, dass wir ihre Daten auch nutzen und die Daten äh, verwenden, dass das Ganze auch einen Zweck hatte. Diese Gesetzesänderung äh, war also das Ziel gewesen, eine Extravereinbarung äh, zu erwirken, wie in Berlin, also wirklich extra li Lizenz. Äh, dass wir das in OpenStreetMap gewisse, gewisse Datensätze benutzen können. Im April, ähm, wann war es dann endlich soweit, äh, die Geschäftsbedingungen wurden dann entsprechend veröffentlicht und angepasst und dort wurde dann im Punkt 6.1 definiert, hier habe ich den nochmal dargestellt, dass die äh, Lizenzinformationen nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Darstellung äh, angebracht werden müssen. Das heißt, äh, es gab keine Sonderregelung für OpenStreetMap. Es war aber soweit äh, sinnvoll und ja, anwendbar gewesen, dass wir ähm, die Lizenzinformation im Detail dann auf dem OpenStreetMap-Wiki bzw. die Contributor-Seite anpassen musste nur, mehr war nicht nötig gewesen und dort definiert haben, dass die, äh, Daten, die von der LGB kommen, unter entsprechender Lizenz, äh, Datenlizenz Deutschland definiert sind. Und äh, wie gesagt, keine weitere Anpassung ist da nötig, wenn jetzt äh, neue Datensätze entstehen oder Sonstiges. Also das ist äh, ein sehr komfortabler Weg. Also das würde ich auch anderen Bundesländern empfehlen, die äh, mit OpenStreetMap zusammenarbeiten wollen. Und die sagen, äh, wir wollen das also unter Namensnennung oder wir müssen jetzt, jetzt weil es eine Vorgabe ist, das unter Namensnennung stellen, äh, wäre das auch eine wunderschöne Lösung. Die Landesvermessung äh, hat ungefähr 300 Datensätze, für uns relevant sind sie unter anderem 3D-Daten, die Alkis-Daten, Adressdaten und Autofotos. Äh, wie nutzen wir das Ganze? Also wir hatten uns auch in dem Gespräch geeinigt, dass wir die Daten nicht eins zu eins äh, der LGB übernehmen, weil auch ein gewisses äh, Maß an Qualitätssicherung ja da sein soll, also wir unsere Daten überprüfen beziehungsweise dabei vielleicht Fehler äh, bei der LGB äh, auffindbar sind dadurch. Hier ist nochmal äh, zu sehen, welcher Quellvermerk anzubringen ist, wenn Daten der LGB verwendet werden. Also in den entsprechenden Änderungssätzen einfach kurz äh, reindefiniert, wo ist die Quelle oder woher habe ich diese Daten, die ich jetzt hier erfasst habe. Die Autofotos sind in ID und JOSIM schon drin, also die kann man dort ohne Probleme verwenden. Genau so ein bisschen zum Ausblick oder in die Zukunft, also wenn jetzt wieder pandemiebedingt das möglich sein sollte, würden wir uns gerne mal wieder treffen zu Hack Weekends oder zu einen Workshops, dass wir uns mal gegenseitig austauschen, die LGB OSM kennenlernt und die OpenStreetMap Community die LGB so ein wenig, das ist gar nicht verkehrt, dass man wirklich mal so einen Blick über den Tellerrand hat und nicht nur in seiner eigenen Welt lieb lebt. Dann äh, gibt es noch ein Geomerker, das ist ein Fehlermeldeportal bei der LGB. Das wird auch von anderen OpenStreetMap-Nutzern verwendet, um der LGB mitzuteilen, oh, hier ist ein Fehler im Straßenname oder hier ist ein neues Gebäude oder die Ausmaße der Gebäude sind ganz anders oder es existiert nicht mehr. Das kann von jedem Nutzer gemeldet werden. Also da äh, kann man auch wieder Feedback an die LGB zurückgeben. Ähm, was jetzt äh, neu ist beziehungsweise was jetzt Ende Mai äh, im Brandenburgischen Landtag durch die Grünen eingebracht wurde und zugestimmt wurde, dass Brandenburg ein Open Data Gesetz bekommt bzw. das ausgearbeitet wird äh, die nächsten Monate und wahrscheinlich Jahre ähm, und dort vielleicht sogar noch mehr oder von anderen Behörden noch Datensätze mit dazukommen, die wir dann entsprechend verwenden können. Damit bedanke ich mich und äh, freue mich, äh, wie gesagt, auf gegebenenfalls Fragen bzw. bedanke mich auch bei der LGB für die nette Zusammenarbeit. Musik